So, wir hatten die exterozeptiven Sinnessysteme abgehandelt und ich komme jetzt zu den propriozeptiven Sinnessystemen. Das sind hier unten die Sinne. Ähm, Proprius auf Latein bedeutet jemandem ausschließlich gehörend, wenn Ihr im Zusammenhang mit Technik von proprietären Schnittstellen oder so schon mal gesprochen habt, dann bedeutet das, dass immer nur genau dieses eine System darauf zugreifen kann und ähm, weil das eben genau dazu gehört, Property ist sowas ähnliches wie Eigentum, also insofern sind das die ausschließlich mir gehörenden, zu mir gehörenden Ereignisse, die dort wahrgenommen werden. Da haben wir zum einen den Gleichgewichtssinn, nennt sich auch vestibuläres System. Ähm, das Sinnesorgan sind, ist einmal da ist das Labyrinth im Innenohr und das besteht aus der Gehörschnecke hier und dem Makularorgan dort und die Bogengangsorgane da ganz oben und was sie im Wesentlichen machen ist, dass die ähm, Linearbewegungen registrieren, von oben nach unten, von rechts nach links und nach vorn und hinten und auch gleichzeitig Drehbewegungen registrieren und damit auch die Lage des Kopfes in Relation zur Erdbeschleunigung wenn jetzt hier Gleichgewichtssinn steht, dann darf man aber nicht verkennen, dass auch das visuelle System einen sehr großen Beitrag dazu leistet, das Gleichgewicht zu halten. Das kann man zum einen feststellen, wenn man sich auf ein Bein stellt und dann die Augen zumacht und dann wird man feststellen, dass es relativ schwer ist, auf dem einen Bein das Gleichgewicht zu halten. Zum anderen kann man es auch feststellen, wenn man das Phänomen des Whiteout beim Skifahren kennt, wenn man also beim Skifahren auf einer weißen Piste im weißen Nebel steht ähm, und dadurch komplett die Orientierung verliert, dann ist es schwer sich auf den Beinen zu halten, obwohl natürlich das Gleichgewichtssystem selber, das vestibuläre System nach wie vor funktioniert, aber wird eben nicht mehr unterstützt durch das visuelle System und dann hat es alleine echte Schwierigkeiten. Die Tiefensensibilität, ähm, da gibt es zum einen den Stellungssinn, der die Stellung der Körperglieder zueinander rückmeldet und dann den Bewegungssinn, der die Bewegung in Gelenken zurückmeldet und einen Kraftsinn, der über aufgebrachte Muskelkräfte informiert. Die Rezeptoren, die man dazu zur Verfügung hat, sind zum einen Sensoren in Kapseln und Bändern, die die Gelenkbewegungen ähm, rückmelden und die Muskelspinnen und Sehnen, Muskelspindeln und Sehnenorgane, die die Länge und die Spannung des Muskels zurückmeldet. Und Über all diese Informationen kann man sich ein Bild davon machen, wo sich gerade die Körperteile befinden und in welcher Aktion sie gerade sind. So, nun ist es nicht so, dass die Sinnessysteme bei gleichen Reizen immer genau gleich reagieren, sondern dass diese Sinnessysteme sich alle anpassen an die jeweilige Situation, und an die Geschichte, die sie sozusagen mitbekommen haben. Und da gibt es einige ganz spannende Phänomene, die ich in diesem kleinen Abschnitt einmal ein bisschen beleuchten möchte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier sehen wir zwei dunkel, dunkelgraue Buchstaben A und B, die in so einem grauen Feld ähm, hinterlegt sind und dieses graue Feld erscheint einem zunächst einmal relativ einfarbig, würde ich mal so denken. Ähm, wie das, was das mit der Einfarbigkeit so auf sich hat, ähm, da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Ich werde nämlich nach und nach ein bisschen die Figur aufdecken, die man hier so sieht. Und dann habe ich hier so ein Karobrett mit, ähm, einer, mit einer Figur, die hier einen Schatten wirft und innerhalb dieses Schattens liegt auf einem hellen Feld die der Buchstabe b und auf einem dunklen Feld der Buchstabe a. Und wie ich aber durch dieses Aufdecken gezeigt habe, ist die tatsächliche, der tatsächliche Grauwert von diesem Feld hier exakt gleich dem Grauwert von diesem Feld. Und was unser Sinnesystem tut, ist es interpretiert. Es interpretiert und sagt, aha, das ist zwar ein bisschen dunkler, aber es liegt ja auch im Schatten und deswegen ist es in Wirklichkeit, Nee, in der Realität wahrscheinlich heller als ähm, dieses Feld hier, ähm, das beschienen wird und deswegen den gleichen Grauwert hat, also das nehmen wir natürlich nicht wahr, dass es den gleichen Grauwert hat, ähm, aber vermutlich eben ähm, ein dunkles Feld ist. Wer das nicht glauben kann, für den decke ich langsam wieder einmal die Felder zu und ihr werdet sehen, dass sich tatsächlich an den Grauwerten, in denen a und b liege, nichts ändern. Da könnt ihr gut drauf achten und es wird am Ende wieder genau der gleiche Grauwert sein, auch wenn es jetzt völlig komisch sich anhört, dass a und b auf gleichgrauen Feldern liegen. Da mache ich mal erstmal den Klotz weg und dann nehme ich hier nach und nach unten das alles weg und jetzt ist es tatsächlich wieder genau gleich grau. Das heißt also unser visuelles System interpretiert schon mal viel herein in das, was ähm, da so auf der Retina auftrifft und ja, konstruiert sozusagen, die rekonstruiert die Realität. Was ähnliches ähm, gilt auch für die Farbwahrnehmung. Wir haben hier einen Würfel mit drei blauen Punkten und dieser blaue Punkt sieht wesentlich dunkler aus als dieser hier und der hier scheint sogar irgendwie zu leuchten und auch da ist es so, dass dieser natürlich hier im tiefen Schatten, na wo ist es, im tiefen Schatten liegt, der in so einem Halbschatten und der voll beschienen wird und deswegen interpretieren wir das ein bisschen anders. Aber es handelt sich, wenn ich das hier langsam mal wegnehme, um das gleiche Blau. Da kann man das sehen. So und hier habe ich jetzt ein neues Beispiel für die Adaptivität. Ihr, eure Aufgabe ist es jetzt, erst einmal ganz starr in dieses grüne Viereck in dieses grüne Quadrat zu gucken, ungefähr für eine Viertelminute. Und wenn ihr das getan habt, dann switche ich zu einem weißen Feld. Und ihr müsstet jetzt so ein lilafarbenes Quadrat in diesem weißen Feld erkennen. Und das liegt daran, dass durch diese Grünpräsentation, sich die Farbwahrnehmungsrezeptoren für Grün sich an dieses fette Grün gewöhnt haben und deswegen ein bisschen zurückgenommen wurden und wenn das dann wegfällt, dann feuern die Grünen eben auch nicht so stark wie die anderen und deswegen wird die Komplementärfarbe da irgendwie hervorgehoben, obwohl die gar nicht da ist. So. Was ist dann also merkwürdig an dieser ganzen Geschichte? Ähm, sensorische Rohsignale sind keine Abbildung der tatsächlichen Welt. Ähm, und ja, jetzt muss ich hier leider kurz mal an die Tür gehen, weil es hier geklingelt hat. Ähm, sorry, ich unterbreche kurz einmal die Aufnahme.